Ja, willkommen zu diesem Tutorial rund ums Thema Inbound und Outbound Marketing und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Inbound und Outbound Marketing, was so der Unterschied ist. Das sind vielleicht zwei, ja ich sage mal, man kann es auch als Push- und Pull-Marketing oder so. Vielleicht hat man den äh, diesen, oder diese Begriffe ein bisschen äh, schon gehört, den einen oder anderen. Ich bezeichne es gerne als Inbound- und Outbound-Marketing, weil das so ein bisschen mehr Push- und Pull, ja, also Push- und pull ein bisschen komisch klingt für mich, ich bin auch nicht so der Freund von diesen diesen Anglizismen beziehungsweise von von diesen ganz, ganz speziellen Ausdrücken, inbound, outbound, da kann man sich was drunter vorstellen, in, out, ne? in, out kennt jeder, da, da kommt etwas rein oder etwas raus, also etwas in oder etwas out und äh, das kann man im Marketing auch sehr gut entsprechend anbieten und was ich sehr empfehlen kann, ist das hier von Britta Schlömer, Inbound, das Handbuch für modernes Marketing. Da habe ich mir jetzt gerade die neue Auflage entsprechend bestellt. Und ja, das ist so eigentlich eine, eine wunderschöne Bibel, die man dazu nutzen kann, um eben auch, ich sage mal, von Grund auf dieses Inbound-Marketing, was sehr wichtig ist, zu lernen. So, jetzt ist es bei mir natürlich so, dass ich sage, ja ich bin derzeit so ein bisschen in beidem drin. Also ich mache inbound Marketing sowie auch outbound Marketing, weil ich zeige etwas. Das heißt, ich gehe mit meiner Marke raus. Ich bin äh, gehe raus damit und bin dort und zeige euch jetzt, wie ich arbeite zum Beispiel oder gebe Informationen weiter. Das heißt, ich gebe etwas nach außen und inbound ist im Prinzip das, was nach diesem Live passiert, das heißt nach diesem Live gehe ich entsprechend hin und äh, veröffentliche das Video und dieses Video ist dann quasi etwas, was mir dann ja Kunden wieder reinbringen soll, also die Leute, die dann wieder zu mir kommen sollen. So, jetzt checke ich das Ganze nochmal, aber so wie es ausschaut, äh, sieht es gut aus, ich bin immer noch zu sehen, gut, okay. Also falls du irgendwelche Fragen hast, dann äh, schreib sie in die Kommentare rein. Dann beantworte ich sie entweder jetzt gerade direkt im Live oder dann später. So, was ist denn jetzt genau der Unterschied? Ich habe es in der Einleitung schon ein bisschen gesagt. Also Inbound Marketing hat alles damit zu tun, wenn die Kunden, also wenn ich, ich sage mal ganz plump, eigentlich kein Geld ausgeben muss, ich sage besti bestimmt muss, weil es doch auch mit Müssen zu tun hat, wenn ich zum Beispiel äh, alles mit Online-Marketing zu tun habe. Aber zum Beispiel bei Social Media, was ich jetzt gerade mache mit diesem Live, muss ich kein Geld ausgeben, außer meiner Arbeitszeit, die ich investiere, um Content zu generieren und entsprechend die Leute darauf anzusprechen und äh, vielleicht äh, Informationen rauszugeben, äh, Bilder zu machen und so weiter, das braucht natürlich seine Zeit, aber es kostet nicht unbedingt Geld, wenn ich eine entsprechende Community habe. Das heißt, ich gebe Informationen raus in Form von Posts, in Form von, äh, ich sage jetzt mal auch vielleicht ein bisschen Werbung äh, mit, mit Social Media und so weiter, was dann wieder etwas kostet und die Leute kommen dann aber zu mir, das heißt sie komme äh, zum Beispiel von von Facebook oder von LinkedIn auf eine Page und auf dieser Page gibt es ein Kontaktformular und auf diesem Kontaktformular generiere ich dann einen Kunden daraus. Ne? Das ist also so dieses klassische, äh, ich sage mal, Inbound-Marketing. Das Outbound-Marketing hat eigentlich vor allem damit zu tun, dass man die die die Marke nach außen trägt. Das heißt, ich gehe hin und sage, ich bin McDonalds, ich bin die Mikro. ich bin der Co. Das heißt, da wird ganz, ganz viel äh, nach außen gebracht. Die Marke wird kommuniziert, es wird damit Werbung gemacht. Alles offline vor allem. Da gibt es Direct Mails zum Beispiel. Äh, dann äh, gibt es klassische Zeitungswerbung. Es gibt diese äh, Plakate, die man überall sehen kann und so weiter. Und heutzutage macht man das eigentlich nur noch mit einem Mix. Das heißt, man geht, äh, wenn man sehr viel Geld hat, wie zum Beispiel Mikros und Coop bei uns in der Schweiz, die ganzen äh, großen Firmen, Verkaufshäuser, die machen noch klassisches Werbung, äh, klassische Werbung mit Outbound. Das heißt, die gehen noch raus mit ihrer Marke in Zeitungen, in Plakaten und so weiter auf Plakatwänden. Hier haben wir auch die APG, die Allgemeine Plakatengesellschaft heißt das, glaube ich, die noch noch überall ihre Flächen hat. Man sieht die dann und das ist dann quasi Outbound-Marketing. Übrigens auch sehr viele sehr viele Städte, sehr viele Gemeinden machen Outbound-Marketing, indem sie ihre Marke nach außen kommunizieren. Wir haben hier in der Ostschweiz relativ viele so kleine Gemeindeblättchen die dann so sehr professionell daherkommen, weil sie jetzt auch eine Transformation sag mal, erfahren haben aufgrund der Pandemie. Ne? Wir hatten ja diese Lockdowns schon ein, zwei, drei Mal, diese Shutdowns und so weiter. Und das haben die Gemeinden genutzt, um ihr, ich sag mal, verstaubtes Gemeindeblättchen ein bisschen zu überarbeiten und das zu professionalisieren. Haben es teilweise extern gegeben, teilweise sind sie äh, in, in der Gemeinde aktiv geworden und haben in der Gemeinde selbst das entsprechend äh, hervorgebracht und das auch gestaltet und das machen dann die Lehrlinge oder wer auch immer und äh, sind da voll mit dabei. Ne? Also das ist dann klassisches Outbound Marketing. Wenn ich jetzt aber hingehe und zum Beispiel ein Video produziere oder ein, äh, einen Text kreiere mit äh, einem schönen Foto dazu und das dann zum Beispiel auf Social Media poste, dann bin ich im klassischen Mix zwischen In- und Outbound Marketing. Aber ich gehe zwar mit etwas raus, aber die Idee soll sein, dass die Leute zu mir kommen. Ne? Also ich gebe Informationen raus, wie jetzt mit diesem Live bei LinkedIn und habe dann natürlich das Interesse daran, dass die Leute aufgrund dieser Posts, dieser Videos, dieser Bilder, was auch immer, dann zu mir zurückkommen. Ne? Das kann man sowohl monetär als auch organisch machen. Da gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel bei Google Ads gibt es die Möglichkeit, dass man mit mit Keywords zum Beispiel oder über YouTube oder über Display Werbung da die Leute zu sich holen kann auf eine Landingpage und auf dieser Landingpage Page gibt es dann irgendetwas zu gewinnen, zu kaufen, was auch immer, also das ist äh, dir freigestellt, da kannst du machen, was du willst, ne? das äh, kommt immer ein bisschen darauf an, was was so deine Zielgruppe ist, was da draufsteht, gibt es einen QR-Code oder was auch immer ne? und dort kannst du dann entsprechend die Leute auf deine Webseite holen und dort eben dann die neuen Kunden generieren. Das heißt im Prinzip, alle Informationen, die du irgendwo rausgibst, sei das auch zum Beispiel über, die, über deine Webseite, mit Blog schreiben, über äh, Social Media, mit deinen ganzen Posts und so weiter, das zahlt eigentlich auf das Inbound-Marketing ein und so, die, die, die beiden größten Unterschiede von dem ist, beim Outbound Marketing gehe ich hin und schreie etwas in, in, in, ja, in die Gegend heraus, quasi, in Anführungszeichen, ich schreie, also, ich bin quasi marktschreierisch unterwegs. Man kennt sie vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, im Hamburger Fischmarkt oder so gibt's alle, keine Ahnung, wie der genau heißt, der schreit auch in der Gegend herum und macht auf sich aufmerksam. Und das heißt, der macht quasi nur Outbound Marketing, der geht nur raus mit seiner Information und muss eigentlich keine klassische Inbound Werbung machen, weil die Leute kommen dann schon. Ne? Und genauso funktioniert das bei den großen Verkaufshäusern oder auch äh, bei Online-Shops und so weiter, die dann offline Werbung machen auf Plakaten, auf äh, Zeitungsinseraten und so weiter. Das heißt, die schreien was raus. Ne? Und wenn es aber darum geht, quasi die Leute reinzuholen, dann hast du einen Magneten in der Hand. Ne? Und mit diesem Magneten ziehst du quasi die Kunden an, die du willst. Die kommen auch nur dann, wenn sie auf dich gepolt sind quasi. Das heißt, du machst Werbung nach außen. Du schreist zwar auch etwas nach draußen, aber mit einem klaren Ziel dahinter, dass die Leute zu dir kommen. Ne? Und das kann klassische Werbung sein. Das kann... Äh, Blogbeitrag schreiben, das kann äh, was auch nicht, äh, ich sag mal, Werbung auf äh, Social-Media-Kanälen sein, das kann äh, deine, deine Blog äh, bzw. deine Social-Media-Posts sein, äh, das kann man mit Bild, mit Video, äh, was auch immer, man kann zum Beispiel hier übers Handy ganz viele schöne äh, Dinge kreieren mit verschiedenen Apps und so weiter und macht dann quasi so ein bisschen, ja, ein bisschen schon Werbung für sich, aber mit dem Ziel, dass die Leute zu einem selbst kommen. Ne? Also man gibt quasi Informationen raus und diese Informationen sollen dann für die entsprechenden po äh, Personen verfügbar sein und äh, sie dann auch animieren, wieder zu mir zu kommen bzw. zu einem zurück. Man kann es auch ein bisschen bezeichnen als beim Outbound Marketing verkaufszentrierte Kommunikation. Das heißt, ich will da etwas verkaufen. Das heißt, ich gehe da raus, raus, raus, schreie es mit meinem, äh, mit meinem Megafon irgendwo in die, äh, in die Welt hinaus. Ne? Quasi mit Kanonen auf Spatzen schießen. Irgendeinen wird es dann schon treffen. Das ist so ein bisschen die, äh, die Definition. Und beim Inbound-Marketing ist es eher kundenzentrierte Kommunikation. Das heißt, ich suche mir beim Inbound-Marketing vor allem die Leute, die quasi nach mir suchen. Ich hatte gestern ein Live zum Thema der Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenoptimierung ist im Prinzip auch so in den Bereich des inbound marketings anzusiedeln, weil ich gehe auf Google, suche nach einem, nicht nach einem Problem, sondern nach einer Lösung von meinem Problem und wenn dieses Problem dann gelöst wird, dann habe ich quasi die Person auf meiner Webseite und hole mir den Kunden so herein. Ne? Also das sind so die beiden äh, größten Unterschiede von äh, Inbound und Outbound Marketing. Und wir haben hier eben dieses äh, Inbound Marketing Buch. Sehr zu empfehlen. Die Britta Schlömer sagt, wenn du die, äh, diesen Schinken, äh, der hat jetzt also die ältere. Ausgabe hat jetzt äh, mal kurz schauen 604 äh, Seiten ne, mit Index und so weiter. Ich glaube, die letzte beschriebene Seite. Scrollen wir da mal kurz rein. Ich, ich sag schon, ich bin schon so ein Digital unterwegs. Äh, schauen wir mal kurz rein. Ich habe hier also die letzte Seite 597. Und beginnen tut das Ganze bei Seite, nach dem Vorwort, bei Seite 25. Ne. Also hier hast du ganz, ganz viele so dick hast du äh, ganz viele Informationen und sie schreibt auch schon wenn du dieses Buch hier durcharbeitest dann bist du nachher befähigt in Sachen inbound Marketing quasi alles zu wissen Newsletter zum Beispiel zu verschicken und dort äh, aufmerksam zu machen auf irgendwelche Angebote und so weiter ist auch eine Form von inbound Marketing ist dann aber mehr so Push und Pull also das heißt ich gehe raus mache Push Marketing mit äh, mit meinem Newsletter und versuche dann quasi über den Pull, also sprich über das Inbound, indem die Leute dann sagen, okay, geiles Angebot, ich komme zu dir und buche es, entsprechend wieder reinzukommen. Ne? Also das sind so die beiden Dinge, die man äh, in der, ja ich sage mal, in, in, im Marketing so ein bisschen unterscheiden muss. Ne? Wie mache ich jetzt Werbung? Mache ich klassische Werbung, indem ich sage, ich schrei's raus, ich gebe einfach Informationen raus. Ich mache Plakatwerbung, ich mache äh, Flyerwerbung und so weiter. Das mache ich auch mit meinem Shop. Ich habe da auch äh, sehr viel Werbung gemacht. Allerdings bin ich mit meinem Online-Shop gut.ch, seit Juni 2021 unterwegs mit Inbound-Marketing. weil Ich mache im Moment keine andere Werbung, außer ein bisschen äh, auf Social Media, ein paar Posts auf Instagram Posts zu meinen Produkten, ist aber mehr oder weniger erfolgreich, weil ich habe nur sehr spezielle äh, Produkte, die ich anbiete und nicht gerade so riesige Massenprodukte, weil dann würde ich auch nichts mehr dran verdienen, äh, wenn ich da irgendwie 10, 20% äh, noch dran verdiene, weil ich ja die Preise äh, günstig halten muss, um eben entsprechend zu verkaufen, dann habe ich ja nichts davon. Ne? Und ich mache aktuell nur einzig, wirklich einzige Werbung über Google Shopping und Darüber kommen die Leute auf meinen Job und äh, ich sage es mal so, von den Kosten her, was, was den Job angeht, der trägt sich derzeit selbst. Ne? Und ich investiere da im Moment rund 200 Franken jeden Monat. Ist also möglich, auch mit kleinem Budget was zu erreichen. Mache schweizweit Werbung. Ich habe sogar, es <lacht> war ganz lustig, ich habe mich Anfang Jahr, hat eine Kunden mich angerufen. hat gesagt, ja, sie käme da aus, aus Schaan. Schaan ist im Fürstentum Liechtenstein. Und äh, sie, können, sie können nicht bezahlen und sie wissen nicht warum. Jetzt habe ich Dofi vollkommen vergessen, Lichtenstein in meinen Online-Shop aufzunehmen. <lacht> Lichtenstein gehört für mich so äh, zu der Schweiz, ne? aber ich musste im Online-Shop Lichtenstein auch mit aufnehmen, damit im Online-Shop über Lichtenstein auch äh, gekauft werden konnte. Ne? Also ich mache im Moment nichts anderes als die ganze Zeit Inbound Marketing. Das heißt, ich mache Werbung auf Social Media. Ich mache Werbung auf Google mit Google Shopping. Da suchen die, die, äh, die Leute suchen die Produkte, die ich anbiete äh, und bekommen dann 15, 20, 30 Produkte angezeigt von verschiedenen Anbietern und kommen dann so auf meine Webseite und kaufen dann bei mir im Shop. Ne? Also ich bin im klassischen Inbound-Marketing tätig. Würde ich jetzt hingehen und sagen zum Beispiel, ich mache eine regionale äh, Kampagne. Wir haben hier, weiß auch nicht, 20, 30 verschiedene. Äh, Standorte, wo ich wo ich Werbung platzieren kann, dann kostet mich das vielleicht drei, vier, fünf, 6.000 Franken. Dafür bin ich dann zwei Monate oder so mit meinem Plakat irgendwo an verschiedenen Stellen äh, angebracht. Das heißt, ich gehe dann in den Verkauf. Ne? Ich gehe ins Outbound-Marketing und schreie etwas, in Anführungszeichen, äh, in die Gegend heraus und, und versuche so auf mich aufmerksam zu machen. Ne? Also ich gehe raus und versuche meine Marke so weit zu publizieren, dass es äh, irgendetwas bewirkt. Ich weiß nicht genau was, ne? mit Kanonen auf Spatzen schießen. ein wird schon treffen. Ich habe das zu Beginn auch gemacht. Ich habe, glaube ich, etwa 500 Flyer verteilt. Äh, bin selbst unterwegs gewesen, habe die in die Briefkästen äh, reingemacht. Natürlich nur überall dort, wo äh, nicht stand, keine Werbung. Ne? Da bin ich natürlich sehr nett. Da gab es teilweise Häuser, da habe ich einen Briefkasten gefunden, wo nicht drauf stand, irgendwie keine Werbung bitte. Ne? Was ich natürlich selbstverständlich akzeptiere. Und ich muss jetzt sagen, aus meiner Gegend, wo ich das verzeilt habe, jetzt sind, 500, sind jetzt nicht 10.000, ne? aber von diesen 500 hat bisher keiner bei mir bestellt. Warum auch immer. Weil der Punkt ist, wenn du Outbound-Marketing machst, dann bist du nicht dann am Kunden, wenn er ein Problem hat oder irgendetwas sucht, was du anbietest. Ne? Das ist das Problem bei Outbound-Marketing. Das heißt, da ist es vor allem, sage ich mal, das zahlt auf deine, äh, auf auf deine Basis, auf deine, äh, auf deine Marke ein. Ne? Outbound-Marketing. Wenn du aber Inbound-Marketing machst, das heißt, du machst Social-Media-Posts, du machst äh, Werbung auf Social-Media. Gerade bei Facebook kann man sehr gut die Zielgruppe, die man die man braucht, auch auswählen, relativ detailliert. Ne? Zu detailliert sollte es nicht sein, sonst gibt es Probleme mit der Ausspielung, dann sehen die Leute nur noch deine Werbung, weil es halt zu wenig äh, Leute hat, die das dann sehen können und Facebook auch keine Leute mehr hat, um diese Werbung dann entsprechend auch auszuspielen. Und äh, dann kostet es natürlich etwas. Oder du gehst auf Google, machst auf Google Werbung zum Beispiel mit, mit Texten, mit deinen Keywords, ne? weil dann bist du im Inbound-Marketing. Das heißt, du bietest etwas an, währenddessen der Kunde nach dir sucht oder nach der Lösung des Problems oder nach deinem Produkt, nach deiner Dienstleistung. Ne? Dann hast du eben dieses Inbound-Marketing. Wenn du Newsletter verschickst, dann gehst du eigentlich auch mal zuerst ins Outbound. Das heißt, du verschickst diesen Newsletter, du baust deine, äh, deine, deine Reputation auf, deine, deine Marke auf. Klar, natürlich auch mit dem Aspekt, dass du hingehst und sagst, okay, wenn die Leute diesen Newsletter sehen, dann will ich auch, dass sie zurückkommen zu mir und meine, meine Dienstleistungen buchen, was aber nicht die erste Intention dazu ist. Ne? Also hier haben wir dann den, den Mix zwischen Outbound und Inbound Marketing. Hingegen die Newsletter Abonnentinnen und Abonnenten zu finden, dazu kannst du dann auch wieder entsprechend äh, Werbung machen. Ne? Du gehst raus, holst dir deine Zielgruppe zu deinem, zu deinem Newsletter ran. Oder du, ich hatte vorhin äh, ein bisschen was mit Kohlensäure getrunken deswegen, oder schlucke einfach beim Sprechen zu viel Luft, das kann auch sein. <lacht> Oder du gehst hin und äh, machst irgendwo ein riesengroßes Plakat und sagst, registriere dich jetzt für den Newsletter, weiß Gott, irgendwie so äh, 10 mal 15 Meter groß, äh, kann man ja alles mittlerweile machen. Ne? Und äh, bist da mit deinem Konter was auch immer äh, dabei. Und äh, dann bist du wieder im Outbound-Marketing, ne? dann schreist du wieder etwas in die... In die äh, in die Welt hinaus und erwartest dann irgendwann, dass die Leute irgendwie zu dir kommen. Ne? Also du kannst es mixen, du kannst beides nutzen, du kannst aber auch, ich würde mal sagen, so vom rein von dem, was es am meisten bringt, hast du beim Inbound-Marketing mehr davon als beim Outbound. Ne? Also wenn es dir vor allem darum geht, deine Marke zu präsentieren aufzubauen deine reputation zu finden dann gehst du vielleicht ein bisschen mehr ins outbound rein um einfach mal zu sagen ich bin da da bin ich das ist mein angebot wenn du willst kannst du es buchen und wenn du aber sagst ja aber mein budget ist ein bisschen beschränkt ich kann da nicht äh, tausende von euros oder franken investieren weil outbound marketing sehr sehr teuer wird je nachdem wo man äh, das ganze ansiedeln will dann gibt es natürlich die möglichkeit dass du hingehst und äh, das Geld, was du eigentlich in Outbound-Marketing investieren willst, fürs Inbound-Marketing nutzt, also sprich auch für Online-Marketing, ne? weil dann bist du dort präsent, wo deine Zielgruppe dich sucht und dann hast du entsprechend auch die Möglichkeit, das Ganze wieder über eine Landingpage oder so, wenn die auf dich zukommen, wieder reinzuholen, dann bist du eben wieder in diesem Inbound-Marketing drin. So. Jetzt habe ich mir den Mund ein bisschen fusselig gesprochen, macht aber nichts. Ich hoffe, ich konnte dir das ein bisschen näher bringen zu diesem Thema, weil es äh, doch auch ein bisschen was zu tun hat, äh, nicht nur mit meinem Job, sondern auch mit äh, der, ich sage mal, äh, der Reputation von, von anderen Firmen. Ne? Und äh, wenn dich diese Informationen interessieren, dann äh, folge mir einfach hier auf LinkedIn weiterhin. Ich habe ja auch einen Newsletter, der wöchentlich erscheint, immer mit Tipps rund um das Thema Online-Marketing, Social Media und Webdesign. Und ich versuche, wenn ich gerade ein Problem habe, ein Problem zu lösen, weil das mehr nützt, als wenn ich einfach nur Informationen rausgebe. Sondern ich möchte schon mit diesem Alles-Rotscher-Oder-Was, nenne ich ja den Newsletter als Titel, äh, etwas rüberbringen, was dir dann schlussendlich nützt. Ne? Das ist das Ziel, die Intention da. Und äh, den kannst du auch abonnieren hier auf LinkedIn. Den äh, Link kann ich dann noch in die äh, in die Kommentare reinpacken. Wobei ich könnte das eigentlich gerade jetzt schnell versuchen. Ich habe den ja hier abgespeichert. So ab in die Kommentare damit. Dann ist er auch schon drin. Perfekt. Und äh, Ansonsten natürlich gerade direkt unter dem Post oder dann äh, das Video schneide ich noch zusammen und dann stelle ich es auch noch online auf YouTube. Dort ist es dann auch zu finden. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, ne? so wie es ausschaut.